Hallo, ich bin wieder zurück. Heute möchte ich mal Arch Linux installieren. Und äh, ich habe mal ein Markdown Dokument geschrieben. Und das erste, was wir machen werden, ist erstmal auf die Arch Wiki Website zu gehen. Hier steht eigentlich alles Mögliche zu dem Betriebssystem und zu allem, was man darauf installieren kann. Und so weiter und so fort. Auch in allen möglichen Sprachen. Also es ist halt die Arch Wiki Seite und äh, Downloads für das System gibt es auf äh, archlinuxorg Downloads. Dann müsstet ihr die ISO, also das was ihr da runterladet, auf einen USB-Stick äh, brennen. Ich kram jetzt mal eine virtuelle Maschine irgendwo aus der Tasche. Hier kann man jetzt mit den Maustasten hoch und runter navigieren. Das erste sollte man eigentlich, man sollte eigentlich das erste nehmen. Das zweite ist nur mit äh, Sprachausgabe für Blinde oder Leute, die schlecht sehen. Der Rest ist eigentlich für uns momentan zumindest unwichtig und dann halt Enter drücken und dann startet das Live-System in Anführungszeichen. Ich hoffe, man kann so einigermaßen was lesen ähm, und ja. Das Erste, was wir machen, ist jetzt schauen, ob wir Internetzugang haben. Ähm, das heißt, wir pingen jetzt einfach irgendeine Website, äh, die dieses Feature nicht ausgestellt hat, wie zum Beispiel Google. Wie man sieht, wir haben eine Verbindung, wir kriegen ja sogar eine Antwort. So, wenn ihr keinen äh, äh, Zugang zum Internet mit einem Kabel habt, sondern nur Wi-Fi, obwohl ich euch das zumindest für die Installation von Arch stark empfehlen würde, ein äh, LAN-Kabel zu benutzen, gibt es auch das Wi-Fi Menu. Ich habe allerdings gar keine Wi-Fi-Karte in der virtuellen Maschine, also wird das nicht funktionieren? Das nächste, was wir machen, ist äh, ein Tastaturlayout zu wählen. Also, um äh, zu sehen, welches Tastatur welche Tastaturlayouts es gibt, machen wir slash ls slash user slash share slash kbd slash gmaps. slash Sternchen Sternchen slash Sternchen, Sternchen, Sternchen Punkt, Map und GZ So, hier sehen wir alles. Das deutsche Layout wäre das zum Beispiel äh, ähm, de-latin 1 und für das englische müssen wir eigentlich gar nichts machen, wenn das automatisch geladen wird. Also, und für das deutsche müssten wir dann Node Keys di latin 1 schreiben. Aber das will ich nicht, weil ich eh eine englische Tastatur habe. So, dann müssten wir den Zeit und Datums äh, Service anmachen, äh, starten. Und um das zu tun, müssen wir time date ctl für Control set Bündnisstrich äh, NTP true. Ja, ich habe mich wahrscheinlich wieder verschrieben. Ja. Oh, ist gleich ZNTP. Jetzt äh, müssen wir es erstmal herausfinden, auf welcher Festplatte wir Arch Linux installieren. Dafür mache ich erstmal den Bildschirm leer, dass man das besser sehen kann. Ähm, und dafür mache ich jetzt LSBLK. Und das sind äh, alle Festplatten, die jetzt für unser System verfügbar sind. Bei mir wäre das jetzt VDA ganz unten. Die Festplatte ist 20 GB groß, daran, daran kann ich das sehen. Ist nur eine virtuelle Festplatte, deswegen ist die auch so klein. Aber für Arch reicht das mehr als genug. Das System wird am Ende noch nicht 8 GB oder so groß sein. Und wenn ihr euch wirklich nicht sicher seid, könnt ihr auch F Disk L glaube ich machen. Und dann seht ihr auch äh, den Namen von der Festplatte. Also zum Beispiel, wenn das jetzt eine Samsung-Festplatte ist, würde das auch da stehen und so. Aber also wissen wir, dass unsere Festplatte jetzt VDA heißt. Und jetzt wollen wir Partitionen auf dieser Festplatte machen, damit wir das System darauf installieren können. So, dieses Label in Anführungszeichen für die Festplatte sollten wir uns merken. Und jetzt schreiben wir Disk. Das ist eigentlich nur sozusagen ein Menü für Fdisk, das Programm, was wir eben benutzt haben, zum Beispiel, um äh, zu sehen, welche Festplatten wir im System haben. Allerdings ist das für neue Nutzer relativ kompliziert und das hier ist eh viel angenehmer zu bedienen. So, wenn ihr auf einem UEFI-System seid, also so ziemlich alles, was ich schätze mal so 7, 8 Jahre oder jünger ist, Wählt ihr GPT. Aber da ich in einer virtuellen Maschine bin, die nur Verfügung äh, für BIOS hat, nehmen wir DOS. Es gibt auch noch SGI und Sun für Sun Microsystems Computer und so. Aber die benutzt heutzutage eh mehr keine Sau. Ähm, also bewegen wir die Pfeiltasten hoch, hoch und runter, bis wir auf DOS gelandet sind und drücken Enter. So, unser Cursor ist dann auf diesem Free Space da oben gelandet und wir haben hier unten auch direkt auf New stehen. Wir können hier auch nach links und rechts gehen mit den Pfeiltasten und wir klicken auf New. Die erste Partition, die wir machen wollen, äh, ist, wird 128 äh, Megabyte groß sein Damit und darauf wollen wir den Bootloader installieren. Nur als Hinweis, äh, wenn ihr noch auf der Festplatte noch irgendwas drauf habt, wenn ihr das jetzt wirklich auf einem richtigen Computer installiert. Ähm, wenn wir damit fertig sind, wird alles gelöscht sein. Keine Chance, die Daten mehr wieder zu bekommen nach diesem Prozess. Es wird alles gelöscht. So, und dafür schreiben wir jetzt 128M hier rein. Dann können wir zwischen Primary und Extended wählen. Wir nehmen Primary. So, dann ist unsere Partition hier oben direkt aufgetaucht. Und jetzt müssen wir auch die Pfeiltasten nach oben um und unten bewegen. Dann bewegen wir die Falltasten nach unten äh, auf Free Space und drücken Enter. Die nächste Partition äh, soll den Rest der Festplatte einnehmen. Also das was automatisch da schon eingegeben wird, ist okay. So. Dann nehmen wir wieder Primary und ja, das war's schon fast für das Partitionieren. Wir müssen nur noch auf äh, VDA1 in dem Fall, also die 128 MB Partition gehen äh, und da einmal B drauf drücken oder hier hin navigieren zu diesem Bootable und da darauf Enter drücken, damit wir das System dadurch, da, davon überhaupt, äh, von da aus überhaupt hochfahren können, sonst wird das Ganze nicht funktionieren. So. Jetzt navigieren wir hier zu Write, drücken Enter. Und schreiben Yes. Wenn wir jetzt Enter drücken, ist alles auf dieser Festplatte gelöscht und die neuen Partitionen sind da drauf geschrieben. Das war die letzte Warnung. Ich drücke jetzt Enter. So, alles ist auf die Festplatte geschrieben. Jetzt können wir hier zu Quit hin navigieren und Enter drücken. Jetzt machen wir wieder den Bildschirm sauber, damit wir mehr Platz haben. So, jetzt müssen wir die einzelnen äh, Partitionen noch formatieren. Für unser Dateiensystem äh, nehmen wir äh, ext 4 und dafür ne schreiben wir jetzt mkdirext 4 und dann das Label und dann äh, slash dev slash, und dann das Label für eure Festplatte. Also VDA. Und zum Beispiel 1 jetzt. Ah, ich bin dumm. Nicht äh, mk dir sondern mkfs für System. so jetzt haben wir das auf die eine partition drauf geschrieben jetzt müssen wir das auch noch auf die andere größere partition also das ganze wiederholen nur dass da diesmal eine 2 steht anstatt eine 1 so das ist jetzt auch schon erledigt ich mache den bildschirm wieder sauber in anführungszeichen sauber eigentlich mache ich den nur wieder komplett schwarz so Jetzt müssen wir die Festplatten sozusagen in das Dateisystem, äh nicht die Festplatten, die Partition in das Dateisystem der äh, virtuellen Maschine einhängen. Also der Live-CD. Äh, und dafür schreiben wir jetzt Mount Slash dev slash ähm, vda slash mnt MNT ist der Punkt wo das eingehängt wird also jetzt im Ordner äh, mnt ist jetzt die Festplatte eingehängt. Auf der Festplatte ist noch nichts drauf geschrieben außer lost and found das ist dadurch dass wir die Festplatte formatiert haben. So wir gehen wieder in den Ordner zurück wo wir waren mit cd da machen wir dann den Bildschirm sauber um. So, jetzt müssen wir auch noch die andere Partition einhängen, aber dafür müssen wir erstmal auf der neuen, auf der, äh, ähm, auf der großen Partition einen neuen Ordner stellen. Und dafür machen wir mkdir, mnt, slash, und jetzt hängen wir genau an diesem Punkt äh, die andere Partition da ein. Das war eigentlich schon das Schwerste an der Installation. Jetzt installieren wir praktisch schon das richtige System. Ähm, und dafür machen wir jetzt Packstrap. Das benutzt sozusagen Pacman, also den Package Manager von Arch, um die ganzen Pakete wie den Linux Kernel zu installieren. Jetzt wählen wir aus, wo wir das Ganze hin installiert haben wollen. Und das wäre in slash mnt. Wir wählen aus, dass wir Base. Base. Dash devel. Nee, das, schreibt man doch so. ähm, das sind Tools wie zum Beispiel äh, GCC, also den äh, GNU-C Compiler. Das ist eigentlich nicht unbedingt nötig. Jetzt nehmen wir auch noch den Kernel dazu. Also Linux und linux-firmware. Habe ich das richtig geschrieben? Und noch ein Texteditor wie Nano oder Wim. Ich installiere mal beide. Äh, ich habe mich wahrscheinlich wieder verschrieben. Ja, das ist damit gemeint. Das dauert jetzt eine Sekunde, weil das ziemlich viel zum Runterladen ist. Entschuldigt, dass ich... Oh, mir fällt leider, gerade auf, dass das System schon fertig ist. Jetzt äh, müssen wir den FS-Tab generi generieren, was sozusagen ein Dokument ist, wo äh, alle Festplatten drin stehen. Äh, und der Linux-Kernel sozusagen, äh, bei, wenn das System am Hochfahren ist, da reinschaut und schaut, welche Festplatte wohin gehört, praktisch in dem Dateinsystem, wo er die einhängen muss und so. Und äh früher hat man dafür nur gen fs tab äh, genommen und dann wo die festplatte eingehängt ist ähm, jetzt sieht man das würde dieses Aus output hier haben ähm, wir wollen allerdings nicht die klassischen ähm, äh, festplatten labels haben sondern die uuid da sich die festplatten verändern können wenn man irgendeine andere festplatte oder auch nur einen usb stick einsteckt und das Betriebssystem dann nicht mehr hochfahren kann. Ähm, und dafür machen wir jetzt gen fs tab Bindestrich groß u slash mnt äh, größer als größer als um das, den Output dann in eine Datei zu schreiben slash mnt slash etc slash fs tab So. Jetzt können wir auch schon was in der Datei Drin steht, das machen wir mit cat slash mnt etc slash fstab. Wie man hier sieht, ist der Unterschied zu dem oberen, dass nicht die UUID äh, einkommentiert ist, sondern die in Anführungszeichen Drive Labels, also die Festplatten Labels hier äh, slash dev slash vda und vda1. Hm. So, jetzt müssen wir von der Festplatte, von der Live-CD auf das System wechseln. Und dafür benutzen wir jetzt äh, Arch-Dech-Root Alch-Change-Root, was sozusagen der Anfang von dem äh, Dateiensystem ist. Root äh, ist sozusagen auch der Name für den Administrator in Anführungszeichen auf Linux-Systemen. Ähm, und dieses Slash, was dann dieses hier, was äh, sozusagen, wie ich eben schon gesagt habe, der, der Anfang von einem Dateisystem in Unix-basierten Systeme ist, also auch Linux. Ähm, und jetzt wollen wir Arch /root, wie schon geschrieben, VoiceCracks äh, ekelhaft slash /mnt/bin/bash. Slash slash so man sieht, hat sich unser Prompt direkt geändert. Und wenn wir jetzt PwD schreiben, hat alles geklappt. Wie wir sehen, ist da dieses Slash. Das heißt, wir sind auf der Festplatte, wo wir jetzt Arch drauf installiert haben. So, das System kann aber noch nicht hochfahren und hat noch keinen Netzwerkzugang. Dafür schreiben wir jetzt erstmal Pacman-SY um äh, das System erstmal zu updaten. Es ist nichts da zum updaten, das ist gut. Jetzt müssen wir ein paar Sachen runterladen. Zum Beispiel Network Manager Grub. Grub ist unser Bootloader, also das, was das Betriebssystem startet. Dann äh, beiwillig in Anführungszeichen Bash äh, Bindestrich Comple Completion Komplettieren, geschrieben. Ähm, dann DOS, FS Tools. Ähm, auf einem BIOS-System braucht ihr das nicht unbedingt, aber auf jeden Fall, wenn ihr auf einem UEFI-System seid, dann OS Prober. Das äh, kann von Grub ausgeführt werden und kann nach anderen Betriebssystemen suchen, sodass man einen Multiboot haben kann. Und dann noch M Tools. Dann drücken wir Enter, schreiben ein großes Y oder ein kleines, ist eigentlich auch egal und drücken wieder Enter. Nur als kurze Bestätigung, Das Y steht, wie man sich denken kann, für Yes, also Ja. So, jetzt müssen wir noch den Service für den Network Manager äh, anstellen bzw. dann im Nachhinein noch starten. Also System. CTL, äh, Enable, Network, Manager, darauf achten, dass das N und das M groß sind. So, alles gut. Jetzt können wir den, jetzt müssen wir Grub noch auf die Festplatte installieren, das ist ein bisschen verwirrend. Dafür machen wir jetzt Grub-Install. Und dann das Label von der Festplatte, also slash dev slash vda, aber ohne Zahl dahinter, also keine Partition. Ähm. So, wir drücken Enter, das dauert jetzt eine Sekunde. So, fertig. Jetzt machen wir grub-mk-o, und fake kleines o. -o. Um, slash boot slash grub slash grub. cfg. So, das hat unser äh, unseren Linux Kernel gefunden und, und auch in der DRAM FS. Um, das heißt uh, hier dieses Found Linux Image slash boot slash vm Linux Bindestrich Linux blablabla Bla, bla, bla. Um, wenn das nicht der Fall sein sollte und das nicht gefunden werden sollte, dann habt ihr wahrscheinlich am Anfang bei Packstrap äh, vergessen, den Linux-Kernel zu installieren. Dann müsst ihr das noch schnell machen. Also spult zurück und äh, macht das nochmal. Jetzt müssen wir noch einen Benutzer erstellen, damit wir nicht die ganze Zeit als äh, Administrator da sind. Aber damit der Administrator-Account nicht ausgestellt wird, müssen wir erstmal äh, dem überhaupt ein Passwort. Geben. Und dafür schreiben wir jetzt Pass WD für Password Password nur ein bisschen abgekürzt und äh, schreiben unser Passwort. Ich nehme natürlich ein super sicheres vier Zeichen Passwort, was ich was ich bestimmt keiner denken kann. Lol. Ähm. Und äh, dann machen wir den Bildschirm erstmal sauber, weil er mir wieder zu voll ist. Und äh, jetzt fügen wir einen richtigen Benutzer hinzu. Dafür machen wir jetzt User add m und dann den Benutzernamen, äh, der Name von dem Benutzer ist eigentlich so ziemlich egal, der darf nur keine Leerzeichen und keine äh, großen Buchstaben enthalten und dem müssen wir auch noch ein Passwort geben, dafür schreiben wir wieder Password, also PasswD und dann den Namen von dem Benutzer. Geben wir auch wieder ein super sicheres Passwort an und dann müssen wir den nutzer noch ein paar gruppen hinzufügen damit äh, wir auch zugriff auf äh, sudo damit wir sachen als administrator ausführen können und äh, überhaupt audio und video -Berechtigung haben sonst könnten wir nichts sehen geschweige denn hören wir könnten auch keine festplatten benutzen und so weiter und so fort dafür machen wir jetzt user mod bin a also kleines a großes g wheel was die Gruppe von Sudo ist. Audio. Darauf achten, dass wir keine Leerzeichen dazwischen machen. Video. Hm. Video. Äh. Optical. Und Star. Bridge. Jetzt noch den Benutzernamen von dem Nutzer. So. Ähm. Jetzt nur, um es mal zu kontrollieren, müssen wir erst mal schauen, ob wir sudo überhaupt auf dem System haben. Äh, ja, haben wir. Ist aber auch scheißegal. Nur, um es nochmal neu zu installieren. So. Jetzt müssen wir noch den, äh, die sudoers datei editieren, damit äh, da überhaupt unser Benutzer drin steht, beziehungsweise unser neu erstellter Benutzer überhaupt sudo benutzen kann. Dafür machen wir jetzt äh, editor, alles groß geschrieben ist ist gleich Nano, wenn ihr Nano benutzen wollt, oder Wim, und dann VI-Sudo. So, dann müssen wir eine Zeile finden, die mit einem Prozent beginnt, also Prozent-Wheel, und, äh, ach man. In Win macht man das einfach mit Slash und dann das, was wir suchen, also das Prozente Prozentzeichen. Ähm, und wir müssen dieses Hashtag hier am Anfang entfernen, damit die äh, Zeile nicht äh, einkommentiert ist. Ähm, und jetzt speichern wir das einfach mit äh, Write Quit oder äh, in Nano mit Steuerung S und Steuerung X. Und drücken Enter, machen den Bildschirm wieder sauber. Ähm, und jetzt müssen wir noch die Sprache des Systems setzen. Dafür müssen wir jetzt nano oder bim äh, slash etc slash lokale.gen schreiben. So, jetzt müssen wir unsere Sprache finden. Zum Beispiel hier äh, de unterstrich, unterstrich de äh, at euro bla bla bla. Oder Punkt .utf8, was eigentlich die schlauste Idee wäre. Oder zum Beispiel en-us wäre, was ich jetzt wählen würde. Also suche ich das mal schnell. ist da. So, das äh, kommentieren wir kurz aus äh, und speichert wieder. Also in Nano -Ssteuerung, äh, s -steuerung X und in Wim Doppelpunkt. Äh, WQ und dann Enter. Jetzt müssen wir äh, das Ganze noch generieren und dafür schreiben wir local gen So, das ist dann auch wieder erledigt. Dann müssen wir noch eine neue Datei erstellen. Dafür machen wir vim oder nano slash etc slash und conf Uh, und drücken enter. Jetzt müssen wir was da hinschreiben und das wäre lang also als caps ist gleich und dann uh, die lokal, die wir eben ausgewählt haben. also en uh, unterstrich us und utf T äh, utf mit einer Strich 8. So, jetzt wieder speichern. Ähm Und äh, ja, jetzt müssen wir noch den Hostnamen von dem Computer setzen. Dafür machen wir jetzt Wim oder Nano wieder äh, slash etc slash host name. Der Name des Computers darf wieder nur klein geschrieben sein und keine Leerzeichen enthalten. Dafür nennen wir das jetzt zum Beispiel Arch-YouTube-Tutorial. Ich kann nicht schreiben. Dann machen wir einfach tut aus. Sonst ist das eh für meinen Geschmack zu lang. Speichern das Ganze wieder. Und jetzt müssen wir noch die Hosts-Datei ändern. Dafür machen wir vim etc Hosts. Ja, Mann, ich habe mich wieder beschrieben. Slash Hosts. So, da oben sind wieder zwei noch äh, zwei Zeilen geschrieben. Die müssen wir auch nicht wegmachen oder so. Die sind uns eigentlich egal. Was mache ich gerade? Dumm sein anscheinend. Ähm. Äh, äh, äh. So. Jetzt müssen wir hier noch hinzufügen. 127 Punkt, 0.0.1 Dann einmal Tab oder äh, zwei Leerzeichen, 0 auch 3, ist eigentlich egal. Lokal Post Jetzt neue Zeile, Doppel vom Doppelpunkt 1 äh, Wieder Tab oder ein paar Mal Leerzeichen, Lokal Post Jetzt 127 0.1.1 und dann den Namen von dem Computer, also ich glaube das war arch -Jube -Jube So jetzt müssen wir das ganze wieder speichern und äh, nur noch die Zeitzone setzen. So dafür machen wir jetzt äh, Sozusagen eine Verbindung einer Datei in eine andere Datei. Dafür machen wir jetzt ln-sf, also klein, slash user, slash share, uh, slash zone info, slash, und dann die Zone. Für uns wäre das zum Beispiel, da wäre, ja, glaube ich, bei euch, bei mir auf jeden Fall, uh, in Deutschland wohnen, slash... Europe ich kann nicht schreiben ja man slash bur. usb lin und dafür wo wir jetzt diese Verbindung hin haben wollen slash etc slash local teilen jetzt gehen wir aus dem Shoot raus mit Exit und schreiben äh, umount durch großes r mnt was die Dateien, die wir ganz am Anfang eingehängt haben in dieses dateiensystem jetzt wieder aushängt müssen wir den Computer nur noch neu starten nein, so wie man gerade schon gesehen hat, kam da grub aber diesmal eine andere nicht konfigurierte Version und das System ist hochgefahren wir haben jetzt hier unseren Login so wird er nicht ewig aussehen, zumindest wenn ihr das nicht als Server benutzen wollt Jetzt geben wir hier unseren Benutzernamen ein, was Parcival war und das Passwort sind eingeloggt. Äh, und jetzt können wir eigentlich schon so ziemlich das ganze System benutzen. Und zum Beispiel Neo, ach man, ich kann nicht schreiben, .s neofetch installieren. Unser Passwort reinhauen. Y reinhauen. und jetzt können wir Neo Fetch benutzen Das habe ich mich vertippt, ich Idiot Und vor unseren Freunden flexen Damit dass wir jetzt Arch installiert haben So und wir wollen natürlich äh, Nicht auf einen Schwarzen Bildschirm mit ein bisschen Text schauen Sondern uns was schönes anschauen mit, Wo wir auch äh, Spiele spielen Können und so Also was grafisches Dafür äh, müssen wir jetzt xorg installieren was unser Display Server ist was das ist, müsst ihr nicht genau wissen ist eigentlich auch ziemlich Wumpe für die meisten äh, dafür machen wir jetzt sudo äh, beziehungsweise wir gehen nochmal in den äh, Administrator, also root schreiben dafür su und das Passwort von dem Administrator äh, machen den Bildschirm sauber und schreiben pacman-s xorg xorg Server ähm, Und warten eine Sekunde. Das kann ein bisschen dauern, weil das relativ viel zum Runterladen ist. Also relativ viel. 300 Megabyte oder so. So, jetzt müssen wir noch ähm, unser Desktop-Environment installieren. Also zum Beispiel Gnome oder KDE. Äh, wir nehmen jetzt KDE. Und dafür machen wir jetzt Pac-Man. Kann ich schreiben. Pac-Man-S. Äh, erstmal kann ich schreiben ähm, SDDM was unser Login Manager ist beziehungsweise eigentlich heißt es das, heißt Display Manager aber das verwirrt, verwirrt viele Leute und wir nehmen jetzt noch äh, oder ich zumindest äh, Elect ich vergesse immer wie man es schreibt äh, Critty, was mein Terminal Emulator ist und wir können auch alles mögliche andere installieren. Ich glaube, es gibt zum Beispiel auch noch Plasma-Extras. Nee. Äh, ich glaube, das heißt nicht Plasma-Extras, sondern KDE-Apps. Ähm... So, wir drücken jetzt ein paar Mal Oh, hä? Okay, jetzt bin ich selber verwirrt. Das muss ich jetzt kurz im ArchWiki nachschlagen. Ihr könnt mich ja dabei begleiten. Was für ein Zufall, dass ich das genau in diesem Video, wo es genau um dieses Thema geht, erwähne. So, wir suchen jetzt nach KDE-Apps. KDE Applications. Äh, wo ist denn das? Ach, das heißt äh, KDE Applications. Ja, okay. Also nicht KDE Apps, sondern KDE App. So, wir ein paar Mal Enter. Drücken Ja. Ähm, und äh, ja, das ist basically das gleiche Prozedere wie eben nur, dass ich äh, bei äh, diesem Befehl eben anstatt KDE Apps, KDE Applications geschrieben habe weil ich anscheinend den Namen von dem Paket vergessen habe LOL so, jetzt müssen wir nur noch den Service an äh, machen, der den Display Manager bzw. Login Manager äh, startet. Also, das wäre in diesem Fall Sys ähm, äh, CTL Enable SDDM. Jetzt müssen wir nur noch den Computer neu starten, in der Theorie. Ähm, mit Reboot. Und dann dürfte das Ganze eigentlich funktionieren. So, das startet jetzt. Ja, und jetzt sind wir hier. Unser System sieht noch ein bisschen scheiße aus. Hier könnten wir jetzt unser Desktop Environment oder Window Manager wählen. Und hier die Sprache, also Tastatur, Layout, etc könnten wir Neustart Computer ausmachen Benutzer wechseln oder wir geben hier einfach unser Passwort ein und äh, stürzen uns direkt rein ins Feuer ähm, jedenfalls das System ist jetzt nutzbar wie man sehen kann ist ein bisschen langsam weil es eine virtuelle Maschine ist ähm, ja wir könnten jetzt auch ein paar Sachen machen, damit das System schöner aussieht. Zum Beispiel könnten wir jetzt hier in die Einstellung gehen und das Aussehen ändern. Zum Beispiel zu äh, Breeze Dark. Dann ist das ein bisschen dunkler und angenehmer für die Augen. So. Äh, Farben wollen wir natürlich auch anders haben. Grün, nice. Das wollen wir natürlich auch äh, ausführen. So, das passt so äh, Schriftarten wollen wir auch nicht ändern wir können mal ein Icon Pack installieren damit man mal sieht wie einfach das geht Und das sieht auch okay aus nehmen wir das mal äh, grün grün wollen wir natürlich haben grün ist toll so Jetzt sehen wir hier Citrus Green oder Citrus Green Dark. Jetzt ändern sich auch immer die ganzen Icons. Ich finde actually, dass das schön aussieht. Vielleicht, vielleicht werde ich das auch für mein äh, Host-System benutzen. Also das System, worauf ich gerade die virtuelle Maschine und die Aufnahmen zu so laufen lasse, habe. Ähm, wir können jetzt auch zum Beispiel das Aussehen von dem Login, Login Manager äh, ändern, damit das auch... Dazu suchen wir nach SDDM, was unser Login-Manager ist und äh, so. Oder wir nehmen jetzt zum Beispiel das Standard von KDI Breeze. Das sieht zumindest nicht so kacke aus wie das, was wir da eben hatten. Logout. Logout. So, so sieht das relativ okay aus. Wir können aber natürlich auch einen anderen, viel schöneren Theme wählen. Das ist nur der Standard. Wir können uns natürlich auch als Admin hier anmelden mit Root und dem Passwort dafür. So. Das mit dem Login und Logout sollte eigentlich auch schnell gehen. Liegt nur, wie gesagt, daran, dass das eine virtuelle Maschine ist. Mir fällt gerade auf, dass ich über eine Stunde aufnehme. Das wird bestimmt lustig im Schnitt. Naja, das war es eigentlich schon für dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr es so lange geschafft habt. Um, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und use uh, Arch by the way.